Hi und willkommen, mein Name ist Danilo p und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Vesperia, die Definitive Edition. Ja, in der letzten Folge haben wir endlich mal geschafft, so viele Nebenquests wie möglich abzuschließen und wir sind im Moment gerade fertig mit allen möglichen und was uns noch bleibt, ist der finale Boss und ja, danach sehen wir mal weiter, was noch so optional ist, alles kommt. Kolosseum ähm, muss ich noch machen. Dieses eine, die Nekropole ist wahrscheinlich auch noch nicht zu Ende. Ne? Da ging es ja immer noch runter, und ja, aber ich habe so das Gefühl, ich muss erstmal den finalen Boss erledigen, und das machen wir in diesem Part. Ja, ich bin Level 75 mit allen meinen Charakteren. So sieht meine Truppe aus für den finalen Kampf, aber natürlich ähm, mich auch um die anderen Charaktere kümmert, so Ausrüstung, Fertigkeiten und so alles So, ich zeige euch mal so ungefähr hier die ganzen Stärke. Uh, beziehungsweise Magie-Dinger habe ich alle genommen, bei jedem Charakter so Sachen wie Reflexion ähm, halber Schaden habe ich reingenommen damit der Kampf ein bisschen schwieriger wird, weil ich nicht weiß, ob ich überlevelt bin für den von Kampf. Werde ich ja gleich sehen, wenn ich sehe, dann werde ich gleich noch mal ein bisschen erklären. Und ja, ähm, ich habe fast bei jedem Charakter KP und TP-Wiederherstellung und Wiedergeburt und Wiedergeburt 2 reingepackt, weil das ist diese fähigkeit wo du wirst getroffen und du heilst dich dann noch so ein bisschen nachdem du getroffen wurdest hoch und ja weil also ich habe gedacht das ist vielleicht eine gute fähigkeit vielleicht sollte ich mal bei jedem reinpacken und ja aber alles hier so umgekrempelt mit jedem charakter sieht fast ungefähr gleich aus bei jedem und ja ich habe außerdem die teufelsaffen ausgerüstet und ja ich habe kopf und körper klamotten nicht ausgerüstet <lacht> ähm, wie gesagt, was ähm, war der letzte story -Boss, den wir bekämpft haben? Zagi, ne? Und der war, glaube ich, auf Level 60, ne? Level 62. Und ja, wir sind ja jetzt schon ein paar Level höher. Und der war auch nicht so schwer, als wir den bekämpft haben. Da waren wir auch schon so leise, nicht? Level 72 und so. Und da ich natürlich jetzt spannend halten will und natürlich nicht den Kampf hier, äh super easy erledigt haben möchte habe ich mir die sache ein bisschen erschwert wenn ich sehe ist unmöglich dann gehen wir natürlich wieder zurück und tun uns vernünftig ausrüsten und so aber im moment habe ich jetzt folgendes gemacht ich habe die kopf- und körperklamotten von jedem charakter hier weggenommen und ja die teufelswaffen bei ihnen ausgröße ich habe jeden charakter ausgröße weil ich nicht weiß keine ahnung muss ich mit zwei teams kämpfen oder so das ist ja manchmal so eine sache aber ich glaube eigentlich nee, kann eigentlich gar nicht sein weil normalerweise werden wir jetzt ja sieben Charaktere minus Petty und flynn weil äh, die ja zu, in der ps3 version dazu gekommen sind da ist heißt, man könnte ja gar nicht mit zwei gruppen irgendwie aufteilen Genau, vielleicht ist das ja also ich, keine ahnung ich, Vielleicht wäre dazu so gewesen, ich musste irgendwie so an Final Fantasy 7 oder so nachdenken. War dem finalen Kampf auch so, ne? Weiß man ja nicht. Egal. Ähm, ich glaube die Teufelswaffen alle ausgerüstet und ja, wir haben halber Schaden drin. Und wie gesagt, ich will den Kampf spannend halten. Wir sind Level 75, an der finale Bus wird vielleicht Level 65 sein. Also werden wir dann zehn Level höher als der finale Kampf und ja wir würden wahrscheinlich den Boden aufwischen mit dem Boss also ja um das zu vermeiden habe ich mich ein bisschen verkrüppelt damit es herausfordernd und spannend ist für mich weil sonst wird ja langweilig ne finde ich jedenfalls und ja, wenn ich sehe klappt nicht und ich krieg übelst volles Pfund aufs Maul dann tue ich natürlich die Ausrüstung und so alles hier ja umrüsten und so und ja aber gucken wir mal wird hier abläuft? Ich bin jedenfalls gespannt. So, wir gehen mal diese gigantische Treppe hier nach oben. Und, oh mein Gott. Machen uns dann auf zu Duke, ne? Welcher höchst sehr wahrscheinlich der finale Boss sein wird. Und dann gehen wir mal und gucken. Der finale Kampf steht vor alle sehen voll das aus. Und da steht er. Bin ich der einzige, der hat voll komisch, findet, dass der irgendwie das Die ultimative Welt. Böse sein soll. Weil das halbe Spiel lang haben wir Alexei hier bekämpft, ne? Und der Typ ist eigentlich nur immer uns bei dem Weg gelaufen und jetzt ist der irgendwie der Hauptbösewicht. Das ist irgendwie komisch, so wenn du darüber nachdenkt Egal, machen wir den fertig. Sieht trotzdem irgendwie aus wie so eine keine ahnung so eine parallel universum version von juri oh, okay dass die Kreds rollen. die ブラスティア 信じられないのかしら一度手にしそして僕たち自身 Seikaigamoto nimodorui tue ich noch. Ente reke ich ich 同じようには考えられませんか der Meinung, dass ich das nicht nicht 手 so also stehe er, ist. wieder ein Problem, was die Menschen haben. Also <lacht> 世界のあり方まで変えようとする。 Ahntau, komme ich mit Recht, die Däter seh. in やめるんだ。このまま人間が欲望を 間違っ だからのじゃ、 そう それを恐れていてなら。僕らがそれ 先に行っちまった <laughs> Mira, ja, ihr Mamura neben. Mamura never. Ham jetzt gemacht. Mira, ihr überskrides im Untero. Skri das ein Munder. Ich wollte gerade sagen, wenn wir hier alle reden, macht er seine Formel fertig. ich sollten wir mal angreifen damit fähig ist das gehts natürlich klar erstmal jeder noch mal ihren satz bekommt oder so so du der kann fliegen klar mal gucken wie stark der ist level 62 siehste? weil der macht uns schaden aber auch ich habe nicht mehr rum merke ich gerade. Ja. ja gut, dass ich mich verkrüppelt habe, sonst wäre hier ein Kindergeburtstag gewesen. Oh Gott, wat? ich wünsche wirklich, da werden Untertitel. Warte mal, ja, die hat alles aktiviert. dieser einfach nur Dings ein. Oh Gott, wir nehmen schon Schaden, also ist gut da war diese krankheit noch mal da wird doch wahrscheinlich sowieso noch irgendwie eine zweite form oder so haben es ne? wird ja ein bisschen zu einfach Alter. Also, was hier vielleicht mal einsetzen ne? äh, äh, äh, äh, äh, wie teleportieren oh ganz sehr äh, äh, äh, äh, äh. äh, äh, äh, mein gott das hat wenig schaden aber egal also eines wilden wolfs und vergiftet ja super ja, Der wird mich sowieso treffen also sagt ich hätte gar nicht eingesetzt was also er hat keine wissen gerade aber das bezweifle ich sehr stark der keine Art... Ich frage mich, ob hier auch eine geheime Mission ist. Da habe ich übrigens. Warum sind meine TP so schnell weg? Ich habe übrigens mal versucht, hier einige Bosskämpfe zu wiederholen. Ne? Kann man ja machen. in am da Island. Und ich wollte ehrlich gesagt da hoch trainieren, aber dann habe ich gemerkt, ich kriege ja keine erfahrung durch die Kämpfe. Also ja. Ich habe mich mal an einige Bosse hier versucht, um die mission zu bekommen. Das Problem ist, ich weiß natürlich nicht, was ich machen muss. Man kann es in den Trophäen, glaube ich, irgendwie nach und man kann irgendwie versteckte Trophäen irgendwie. Man kriegt ja immer eine Trophäe, wenn man die Dings hier. Äh, oh Gott! Wenn man die, äh, die Geheimmission erledigt, dann kriegt man ja eine Trophäe am Ende diese mission und ja man kann da theoretisch nachgucken da muss man irgendwie bei spekt drücken oder so glaube ich dann kann man nachgucken wie man die versteckte trophe bekommt ach ja es hat einen neuen zauber gelernt äh, heiliger regen hier ja, dann hat sie glaube ich gelernt durch heilige lanze und große sinnflut genau 50 mal und ja das ist ein sehr cooler zauber als wie meteoriten regen nur als licht Übrigens gleich tot, aber er hat schon wieder nichts eingesetzt. Okay so, was wollte ich sagen? Naja, man kriegt eine Alter. Wie weit ist das geflogen? Wenn man kriegt eine Trophäe. jedes mal, wenn man die mission erledigt und Au. man kann nachgucken aber habe ich nicht gemacht natürlich wenn ich jetzt selber herausfinden will aber ich habe auch ich habe eine Geheimmission geschafft zu bekommen äh, als wir gegen dieses, dieses Viech in der wüste gekämpft haben ist adephagos wie ich bevor der adephagos aufgetaucht ist hier aus ausbrecher oder ausbreiter oder irgendwie so ich darf ich irgendwie so ein kristall oder so kaputt gemacht während das versucht hat zu zaubern oder so glaube ich keine ahnung ja, die anderen boss habe ich jetzt weil ich nicht geschafft hier ich habe noch mal gegen zagi auf dem boot gekämpft man kann ja in den trophäen einfach nachgucken ja so welche noch gefehlt hat er ja, ist ja nur geheim ist weil weil nicht 10 12 und so was alles da muss ich einfach nur gucken welchen was welche nummer ich noch nicht habe welcher Boss ist das und ja, aber ich habe keinen anderen geschafft. Ich habe nur hier diesen Ausbrecher oder wie auch immer das Ding hieß, geschafft und keine Ahnung. Ja, dann wusste ich nicht, die mir gefehlt haben, weil sie nicht was ich da machen muss. Der Kampf hat es übrigens in sich. Ich muss mir angewöhnen. Ich habe jetzt mit juri Combo plus zweimal, glaube ich. Oder Combo plus zwei, was uns zwei mehr Treffer gibt. Und ja, ich muss mir angewöhnen, äh, jetzt fünf Mal zu eins, zwei, drei, vier, fünf und dann Angriff. Ja, Gott, geht voll ab. Nein, daneben. Ja, die Hälfte haben wir schon abgezogen, gleich. Ich finde die Herausforderung passt eigentlich nicht zu einfach, aber auch nicht zu schwer. Das ist genau richtig finde ich gerade. Solange der sich nicht noch irgendwie so heilt oder irgendwie so was, kann man das ja machen. So, ich mache jetzt drei, jahre ich hätte gleich vierer machen sollen. Oh mein Gott, ehrlich. Mystische Art 60 das ist viel zu wenig, alter. Das macht ja voll wenig Schaden. Habe ich gerade gesehen, hat da vorhin viel mehr abgezogen. Flynn kommt einfach so stich, stich, stich, stich what so Ich glaube, als Problem hat, wir haben können, ist das unsere items gleich irgendwie aufgebaut werden weil er wird da sicher noch eine mein gott der hat alles unten der typ der wird sicher irgendwie noch eine zweite form oder sowas dann so was haben war ja viel zu einfach ja fusionieren mit dem adopus oder was weiß ich irgendwie so was ich einzelne tales aufspielen gelernt habe dann hat die charaktere immer mit irgendwas sich verbinden am ende dadurch voll stärker werden. Ja. war echt nervig, dass den seine Angriffe unsere TP ja reduzieren. Und ja, das ist mir aufgefallen. Ich weiß nicht, welche Angriffe. Ich glaube, den seine sei normalen Angriffe nur. Bin mir jetzt nicht sicher. Und den seine ganzen Arts hier scheinen nicht irgendwie. Oh, komm her! Ich boxe einfach. Finaler Boss. Ich boxe den Typen ins Gesicht. So, mein Gott, eure Dinger gehen zu schnell. schon ja. So, läuft gut. Ich bete, dass der Typ sich nicht heilen kann oder so. Also, das ist das ist so was von nervig in diesem Spiel. so ich glaube das bringt eigentlich nichts hier unsere TP zu einem weil wenn er unser angefangen ja ich glaube normale mal wandert ja ich habe gerade die Aufnahme gesehen Aua. oh Gott oh Gott oh. Oh. so dann nehmen wir mal Wundergummi ich habe genug Geld um mehr alles neu zu kaufen also noch mal bloß nicht hat <lacht> bei dem sein Schwert gerade über seinen Kopf so <lacht> das komisch aus ja, pass auf jetzt kommt er mit seiner zweiten Form gleich an die Level 75 <lacht> dann habe ich ein Problem so, ich hoffe ja, da bringt irgendwie was dass ich die Teufelswaffen ausgerüstet hat weil irgendwie wurde darauf so irgendwie hingewiesen oh, im letzten Part ne da haben die noch mal gesagt mein Gott von überall kommen angriffe aus dem boden ich wann war das noch mal weiter als wir die eingesammelt haben alle ja ne? ich meine die haben irgendwie so gesagt so würde könnten ganz schön hilfreich sein gegen du oder so irgendwie so was haben die gesagt deswegen kam ich mal erst auf die idee Also man mocht ich waffen die aua nicht zu stark und zu schwach waren so ich muss einfach nur darauf achten dass rita die ganze zeit tp hat jetzt wo ich darüber nachdenke weil juri und flint bringt das halt nicht viel die cp zu heilen wenn er uns die ganze zeit abzieht also der diese combo erstmal kreiseln und dann so, ich habe jetzt nicht darauf geachtet ich habe abgewehrt aber hat das irgendwie verhindert das mir tp geraubt werden oh Gott. man sag so einmal getroffen damit wird 100.000 noch kommen kriegen wir darf ich einfach normal an so oh Gott. ich setze den wundergummi ein gleich ja dann weiß ich und dann direkt beides halt also was hier noch ja aber sehr gut Au. Also, warum kann der Typ fliegen? Ich weiß, das war ich überraschend. überraschend oh früh. Ja, ich da noch spezifisch ein, so. Boom. klatsch, weil er hat ganz schön Schaden gemacht. Hau! Oh Gott, Estelle. Oh gut, danke. gerade dieser wiedergeburt scheint irgendwie nicht zu funktionieren ich wurde gerade angegriffen aber ich habe mich irgendwie nicht geheilt so als konter sage ich mal ich kann jetzt eigentlich mit der müsste gerade hier erledigen aber ich rechne einfach damit dass noch irgendwas kommt aber der kann auch diesen zauber Hilfe. Au. da gehe ich da gehe ich hin tag des lebens bisher und das ist eine basisart okay. das tut der ja gleiche revitalisierung einsetzen sagt nein auf no, flint hat den letzten schlag okay ok Aber wie du mit Phantom Helo ergas難st hat, ist, ist. Das ist so, das dass mein, das mein, das mein ich das. Was sagt der Vorsicht mit irgendwas. Oh Mann, jetzt kommt der finale boss nicht pass auf oh ja. Oh ja hi das geht alle auf ihn also typische finale boss Arena hier, ne? Einfach so ein, so ein Kreis, so ein Siegel auf dem Boden. Genießen wir uns meinen hier von. So, was für ein Level bist du denn? Ach so, ja. Ich muss jetzt <lacht> ähm, mach mal. So, 75, ne? 65, so. Okay. Der hat eine Million AP. Seine Werte sind jetzt nicht so sehr viel höher. Gut, guck mal auch oh nein ich habe diese pillenkrankheit los irgend... oh, kommen schaffen wir noch was nicht anpassen so wir tun immer noch meine tp ja verballern und oh, nee, die, hat, die hat eine krankheit hier ich muss auch zaubern Au, au, au Ach so, wir waren da noch geschwächt, genau. Ja, war ein bisschen spät, ist ähm also, Was hier? Muss ich mal kurz hinhalten, ja. No, zack. Das war gott okay. Diese krankheit war ein bisschen nervig. ja hat irgendwie mich und Flynn hier mit einem Schlag weggepfeffert, weil weil zu so wenig HP hatten. So ich glaube, der tut unsere TP nicht mehr hier absorbieren. Er naja sieht nicht so aus jetzt kommt aber mit einem mystische art pass auf ich setz mal das hier ein race for impact jetzt kommt er ja so was von ja ich wusste es gott oh knall was habt da gesehen wie viel schaden hat gemacht hat Okay, das war nicht nett. Er hat 13.000 Schaden gemacht. habe ich gerade gesehen. Bei irgendjemanden, ähm, der macht das nicht noch mal er hat ganz schön weh getan. Wir haben noch nicht 100.000 abgezogen. Ey. So, ich brauche mal kurz ein alles heilen Gott. Nein, nicht anfassen. Du sollst sie nicht in die Luft packen. Da treffe ich den noch nicht mit meinen Angriffen. Okay, ist alles gut. Wenn der, er sich jetzt nicht übertreibt mit seinen seiner mystischen Art, dann sollte er halt eigentlich. Also Was hier? Nee, alexandrie Alexandri ich eigentlich nicht abnehmen. Das gibt mir eine Menge HP und so. Oh gott, oh gott ja so jetzt wird der kampf unmöglich ich kann zwar ja not immer noch meine rüstungen und so was alles anziehen also ist jetzt nicht so bis jetzt geht es ja noch ja ich meine es ist nicht einfach aber spätestens wenn uns die gegenstände ein bisschen knapp werden Wenn er jetzt wieder mit diesem Urknall kommt, ne, dann haben wir echt ein Problem. Ey. Oh Gott, äh. oh nein, das ist nicht gut. Also war echt nicht eine nette Fähigkeit. Ey. So. Oh Gott damit muss ich mich jetzt so lange hier und damit muss ich jetzt so alle 100 alle paar minuten jetzt hier um kämpfen da habe mal 100.000 schaden abgezogen von dem was ist da immer Okay, diese ganzen Dinger sind doch ein bisschen nervig. wer wenn wir uns wenigstens irgendwo anziehen? Ich glaube, ein Helm mindestens. Das, weil das Gott. Mindestens ein Helm, General. Ähm, ja. Äh, das hatte sie, ne? Ja. das ist da wohl übel. da ist jetzt nicht irgendwie so, weil sie nicht, immer was ich kontrollieren kann hier. na ja, ja, ich glaube, wir reichen hier, ja wenn das so weitergeht. und der kann meine Angriffe einfach abbrechen. Ja danke. Das macht die Tafel metroid auf den herabregen. So, wir sind unter eine Million. Das ist ja der ist Level 65? Alle finalen auf finalen Boss immer so um den Level. Jetzt ja, kommt schon wieder überlimit. das ist ein bisschen zu schnell, wenn du mich fragt Vor allem, das kommt jedes Mal. noch nicht jetzt mal das heißt ich muss ja jetzt mal spezifische einsetzen also muss ich nicht aber der leckerei meine ich die tun ja auch automatisch wegen seiner wiedergeburt fähigkeit ich die ausgerüstet hätte ich jetzt bewusst Nein. Ich habe mir nur halt mal Gedanken gemacht, um was ich ausrüste, mein finaler Kampf halt ne? und da ja sonst was sein können. Hätte ne? ja irgendwie Alexei 2.0 oder so sein können, würde sich die ganze Zeit hochhalte Oh Gott, wenn so was gleich kommt. Ne? Oh Gott. Okay, Oh mein Gott, nein, Rita. Bitte um Weiten. Ja, ich glaube, ich kann vergessen, irgendwie, dass mich äh, stell heilt. Jetzt irgendwie weil nicht jetzt zu viel, hier geht zu viel ab. Deswegen, oh mein Gott. Du, du, du, ich boxe einfach, in ja, ja, ja. Ja, was machst du jetzt? Ich gar nicht, wissen was der alles zaubern kann. Also lass mal. Äh, äh, äh. warum sieht er übrigens aus wie nominat aus Tales of the warum sieht aus wie so ein Heil? Warum sehen die Tales of Bosse eigentlich immer aus wie irgendwelche Heiligen? Wie so Engel oder so in Tales of Symphonia, Tales of the Abyss. Okay, jetzt nicht direkt ein Engel, aber auch halt weiß ich nicht nicht aus wie ein Teufel oder so ja, jetzt genau noch Esteli CP aus müsste schade hat er scheint aber nicht irgendwie wie ein Berserker direkt anzugreifen nachdem er diesen Dings gemacht hat so ich muss mich mal Mal äh, ich mal so, ich es mal so. Oh Gott, wenn er jetzt. Der scheint also nicht, der scheint nicht komplett sofort hier anzugreifen, wenn der hier seinen Zauber hier, seine Mist art loslässt. so also, wir haben noch Zeit zum Atmen so ein bisschen. Und jetzt mal nicht jedes Mal irgendwie so ein Leckerei einsetzen. Also das ist schon mal gut also ich werde es natürlich lieber sicher machen mit leckereien aber also nicht aber ich gehe lieber auf immer sicher hier ja. alter das mich doch mal nicht an mein gott ich bin vergiftet ich bin gelähmt ich habe gerade einen trank eingesetzt oh, kann auch keine art einsetzen neues zell hat irgendwie so eine fähigkeit womit manchmal staats upgrades hier den ganzen kampf lang war dauern können ich glaube da ist gerade der fall mit, mit Juri. Der hat die ganze zeit so eine feder aber ist hat wirklich irgendwie eine verbesserung normalerweise sieht geht dann immer weil so ein roter balken oder so ein grüner äh, so ein blauer balken nach oben irgendwie passiert da hat nichts so. ich habe mich ob den seine sein Überlimit limit aktiviert wird wenn man bestimmte hp also, letztens hat mir jemand geschrieben, dass man mystische Arzt abbrechen kann ne? von den Gegnern, aber wie soll es halt denn abbrechen? Wenn er direkt hier seine mystische Art kopft hier? also ohne ich überhaupt darauf reagieren kann. Da seht ihr ja, wir sind zwar voll im Eimer gerade, aber nein, nicht auf ist gerade am Zaubern, stimmt nachtigall oder irgendwie so was. Ja, weil... ja, wir sind nicht unglaublich im Eimer, wenn uns die Tränke des Lebens ausgehen oder leckereien oder so. Oder oh. gerade von Tränke des Lebens reden, ne? Nein, geh weg von der. weg. Äh, ich schaue einfach ja alles raus, ey. Man mal, doch mal hier. Ja, ja ich, ich kann mir schon denken, wie man mythische Art abbricht, wenn man seine eigene mythische Art einsetzt. Aber wenn die betäubt werden hier und das läuft irgendwie aus, aber das, heißt, das ist ja sehr schwer das zu machen. Ey. Wahrscheinlich gerade, dass ich das mal irgendwie reißen kann, das ist irgendwie sehr klein. Da kommen manchmal hier so Bosse wie er hier gehen ins Überlimit direkt ja. durch. mystische Art hat ja gar nichts mehr machen da ja, pass auf. ich kann jetzt zum Beispiel versuchen Überlimit zu gehen ne? warte mal wer war das war er das Stasis hoffe das weg nach dem art weil uns wird die zeit glaube ich angehalten ne gott hat mir ein bisschen angst gemacht alle. ich bin gerade rausgerannt, aber hat mich noch getroffen sehr gut da ja, finde ich gut dass der Kampf nicht so einfach ist. Ich frage mich, wie dieser Kampf abgelaufen wäre, wenn ich irgendwie, weiß ich, Level 75 mit meinen besten Waffen und so ohne halber Schaden und so reingegangen wäre. Soll mal gleich mal machen? <lacht> nee, lass mal. Also, warte, ich hab mal Lust auf eine Art hier. Den, den, den, den. und ein bisschen schaden wenn es geht muss ich schon treffen danke ich man erst mal verfehlt ich dachte schon nein ich glaub, wir haben schon so ungefähr die hälfte runter ne? machen so wenig Schaden. immer wir sind gerade mal bei der Hälfte. Oh, Gott. Den Kampf aber gerade in Glück oh, sehe er. Das heißt wieder aussteigen wo der ist betreibt Nein. <lacht> Wie kann man nur so eine unfaire mystische Art haben? Ey. Das war voll krass. Gott, er steht direkt neben mir. Noch zehn Lackereien. Ja. ja, danke ich auch nicht los bitte. Oh Gott. Oh Gott. Guck mal wie er fliegen kann. Ah. 500.000 das klar kriegen wir hin was da kommt noch irgendwas schlimmes also aber nicht so viel drauf irgendwie ne? oh. und jetzt nicht hoch oder so wenn er sich hoch noch irgendwann ne? da muss echt nicht sein naja der, der rennt einfach da raus. ich war gerade den in der combo am bearbeiten dann geht einfach so ein blöd nö ich gehe hier, hier geblieben so ich habe gerade fertig gezaubert oh So, wir gehen so werden sowieso jetzt alle getroffen also hier ja, komm her. Bringt eigentlich nichts, irgendwie auf Abstand zu gehen. Wenn du sowieso jetzt alle getroffen sind, so gut wie tot. aber oh, ich bin vergiftet. Das ist nicht gut. Ich gebe jetzt sofort tot um, Oder ne? äh. auch nicht. Gift dauert ein bisschen, ein bisschen wirkt anscheinend. na naja nein naja ich schon wieder diese pille ich hasse das Arita. zum habe ich ja an ich bin tot nee wird geht nicht ob ich los ja ich schon wieder diese pille Das geht mir so auf die nüsse Nach links habe ich auch machen dieser blaue Dings überhaupt? Weiß ja halt nicht, man kann nicht zaubern. Ist egal, ich kann, zaubern ich, kann zaubern ich kann doch nicht zaubern. Ich kann doch nicht zaubern, ich hau doch mit meinem Schwert. So mal mal ihren Orange Gummi. Was speckt das Orange? Nein, nach Gummi. Au. Oh ja, nein, Estelle. Äh, Schwäche Traum. Einmal ja, diese Status-Ding ganz kontinuierlich leiden. Soll ich jetzt warten, bis es uns halt oder... Ja. Hi. Na. Überlimit gar schnipp schnipp so ich glaube aber mit den leckereien kommen wir aus ich hatte irgendwie au, au. ich hatte echt angst irgendwie dass die uns okay doppelter kreis ich habe echt angst gehabt dass uns die leckereien ausgehen werden ne? aber irgendwie will man das glaube ich noch relativ knapp schaffen Und eigentlich nicht wir müssen eigentlich nur so drei vier am ende irgendwie übrig haben ich sag, Sagt ähm, ich habe nach links gedrückt? Ich habe nach, ja, das ist eigentlich auch clever. Dann tut sich das ja immer wieder neu füllen. sich gerade? Äh, äh, äh, nein, ich das jetzt nicht meine links abgebrochen oder hast du du Drecksack? Ja auf ja ähm auch gemacht Rita vor ins Gesicht geburzelt wird ich habe schon wieder diese blöde Pille drin war schon wieder wieder mal rechtzeitig sein Links noch auf hat ja Revitalisierung ist nicht schlecht aber wir gehen jetzt sowieso jetzt alle schlafen das ist eigentlich gut wir uns keine Gedanken drum machen irgendwie ich komme einfach so runter muss man eigentlich gar keine Gedanken drum machen ja also wenn denn jetzt was Okay, okay was jetzt passiert, was war das? Wieso sollte ich jetzt so ein Heilzauber oder so direkt neben mir nicht direkt aufgestanden? Keine Ahnung, ja, ich nehme es immer wundergummi. flennen auf weg, wenn man beide dem Kreis denn hast du halt gesehen, aber unglaublich soll vielleicht mal zu Flynn wechseln ne? aber nein da so, kommen wir haben nicht gleich Au, ich weiß was dieser blaue ins blau kreuz macht da tut meine fertigkeiten irgendwie 1 zwei drei. Seht ihr, ich kann nur dreimal angreifen jetzt also tut meine fertigkeiten irgendwie ja. Ausschalten, da ich mal aus hm. nicht heilen, denn wir sind so gleich tot. oh man, ich wollte noch einmal hauen. Ich Ao Attacke. So, jetzt komme ich wieder hier, eine ein. Dann geht es wieder gut. Oh gott, oh, ich habe keine TP, aber gut gemacht. Flynn hat direkt sein Ding hier sein tödlicher Schlag eingesetzt. Er gesehen hat, oder ist ein Kreis? Oh die blöde Pille. So tränke des lebens geht es uns aber eigentlich auch relativ gut merke ich gerade also nur ja. da ja nein du sagt ich habe den aufgehalten und hat gesehen weil auf mich zu dies kommen ich kann einfach so ne. final Gale dusch nicht auch manchmal eine mystische Art. Nee, das ist kein... Äh, Wer ne? Ja. So, jetzt geht er aber noch richtig los, die letzten paar Punkte. Aber egal. Schaffen mal. Boah. Eine? Warum liegt denn das Tal am Boden? Oh Gott. Okay. Ich habe nur die Objektladezeit da gelesen. Da kannst du mal aufhören, mich immer voll fertig zu machen? Nachdem ich hier ja gerade aufstehe. jawohl heil offensive flin Oh ja, danke, Flynn. Aber jetzt kriegst du auch einen von dem. schon mich noch getroffen im letzten moment ich wollte ausweichen muss da kommt was schlimmes von solchen ganzen spezifik und leckereien wieder kriegen ich glaube die kann man den Dings herholen. holen so ja ich habe zu viel gewechselt das wohl zu bedeuten mal eine andere müste gerade sehen okay mein Gott, ich Na, super. Ey, das ist doch voll kacke, ey. Warum konnten wir denn nicht mal stehen bleiben für eine Sekunde? Ich war mal mal einfach irgendeine andere Mystiker sehen. So, letzte Spezifik. Wir sind heute hier gerade im Endsport macht den kampf überhaupt spannender anzusehen ich weiß es nicht letztendlich ist das hier eigentlich nur ein kampf irgendwie das ist irgendwie so ein ausdauerkampf mehr als weiß ich nicht ich könnte jederzeit sterben oder so ein falscher Move ich bin tot oder so einheit einheit falsch bewegt ein bisschen tot also das gefühl habe ich jetzt hier nicht ich meine das ist ganz schön krass hier natürlich aber dagegen kann man gegen operieren jedes mal wenn wir aus dieser szene herauskommen nee, auch der mich kaputt habe ich mal kurz nee. das ist ja nichts dagegen aber wenn ich ruhm hätte nee, wenn ich ruhm hätte nee, dann wärst du so was von tod nehmen wenn wir all deine angefangen popo vorbeigegangen nee. Hey, ich einfach vernichten können. weil ich bin ja ein netter Kerl und habe mich selber hier verkrüppelt. Damit die Sache hier fair bleibt. Wie dankst du es mir, du kommst mit so einer blöden... was mit so einer blöden mystische Art hier. Um Ecke, die uns alle auf mehr oder weniger einer Peruna ballert und fast tötet. Und zwingt eine Leckerei einsetzen jedes Mal. Aller Schlimmste, was passieren kann, ist jetzt, dass er diese mystische Art einsetzt und direkt danach in so einen Massenzauber einsetzt, die auf alle geht. So ein sturm oder so. Oder diesen Lichtangriff hier, diesen Lichtstrahlangriff, den Stellau gelernt hat. Und hat glaube ich auch mal eingesetzt hier irgendwann. Ne? Also ja, wenn er direkt mit so was kommt irgendwie nach seiner mystischen Art, dann sind wir tot. Der bewegt sich ja nicht, also der ist gut. Ja. Wir haben übrigens noch 100.000 AP, die wir ihn abziehen müssen. Und gleich geschafft, Leute. Also er hat noch eine Phase. da, ah. oh. ja, macht euch alle bereit zu sterben. Oh ist alles tot, was? Also, was hier? bin ja nichts jetzt wieder zu leben eigentlich oh nein was schon wieder diese Uhr gesehen oh. ist aber weg jetzt wieder ne ja langsam ein bisschen knapp den Leckereien diese Uhr den das kann auch Dings ja äh, Patty einsetzen in einigen ihrer hier ihre zufallszauber glaube ich und das sorgt dafür ein paar sekunden lang alle einfrieren wenn er gegen uns eingesetzt wird dann haben wir ein problem ne? nach dem zum glück verschwindet das irgendwie nachdem er seine mystische art einsetzt ich. wenn er direkt danach käme ne? dann könnten wir uns nicht bewegen dann können wir uns nicht heilen wenn man tot und das wäre schlecht. Oh Gott, ich bin tot. Wo wir gerade vom Sterben reden. Boom. Oh Gott, ich habe ich fast voll damit Habe ich überhaupt schon angesprochen, hat das voll nervig ist von denen die ganze Zeit zu teleportieren. Ja, das ist einer der kleinsten Probleme im Moment, aber das ist natürlich auch nicht so dolle. Dadurch haben wir gleich. So, auf diesen finalen Sprint noch gesehen, so er kommt auf mich zu. Ich gehe auf die. So. So, komm mal her. Komm mal her. Nein, bleib doch mal hier. Alle auf ihn. Okay. Wir haben es geschafft. Ein Kebab-Sandwich. auch kaum schon, Flynn. Im letzten Moment. Alles klar, gut. Wir haben übrigens keine Erfahrungspunkte, also was bekommen? Es kommt noch eine Form. Pass auf. No. Okay, cool. Passiert echt was jetzt. Das ist cool, oder? Gott, das sieht aber nicht gut aus. Es kommt jetzt echt nicht noch eine dritte Form, oder? Äh, uh, was? Kommt jetzt echt noch ein Kampf? Aber die Teufelswaffen, die sind jetzt stärker, oder? wir müssen jetzt übel schaden machen oder ich habe nicht so viele gegenstände übrig also wenn er jetzt wieder mit Urknall ankommt ne? dort werden jetzt passiert wenn ich nicht ausgerüstet hätte Das würde mich jetzt mal so interessieren. Jetzt kommt der Level 200. Pass auf! Oh man! Strahlender Geflügelter. Ey. Der Kampf vorhin war schon schwer genug. Ey. 82? Guck sich mal einer die seine Werte an. Ähm, nee? Ähm, mm -hmm. Ja, <lacht> das schaffe ich ganz bestimmt nicht. Lass mal sehen, was der alles drauf hatte. Der ist ja 82, den schaffe ich nicht. Ich habe halber Schaden, also was drin. Hallo, soll ich natürlich schon schaffen? Okay. Äh ja, der ist jetzt eigentlich nicht so viel stärker. Ich meine, der macht übel Schaden. Ist selbst tot, aber wir gehen die I Ich habe keine Items mehr. Was soll ich denn jetzt hier machen? <lacht> ah! Ich will uns eigentlich hier alle heilen. <lacht> Dreck. Sie ist jetzt tot, jetzt gerade mein Tränke des Lebens da. Kommt er jetzt? er jetzt einfach auf Urknall plus ein Schaden. Nee schaffen wir nicht? Na gut, ich will einfach mal sehen, was der jetzt macht. gut aus okay ja nicht unsere mystische artellenmutiger vesperia wat <lacht> was ist jetzt gerade passiert <lacht> uh. okay hmm. So, das war nicht gut. Alles klar. Wer ähm, hat drei Phasen? Die dritte Phase ist mal so 20 Level höher. Geil, ich nehme mal kurz das hier raus. <lacht> Immer kurz das hier raus. Und ich würde dann sagen, das war's dann für diesen Part. Im nächsten Part kümmern wir uns dann um diese Form. Dann und ja. Mal gucken, ob wir eine Chance haben mit, weiß nicht. Ich gehe jetzt erstmal mit super Equipment hier in die in den Kampf rein und boom. Dann gucken wir mal hier so, ob ich den dann schaffe. Ne? wenn ich jetzt hier meine normalen Klamotten anziehe, meinen halber Schaden wegmache. Ich meine, die ersten beiden Phasen habe ich ja so geschafft, also mit Halber Schaden oder so, also die Herausforderung ist jetzt nicht flöten gegangen, aber ja. Ich sehe euch dann im nächsten Part. Bis gleich. Äh, bis gleich. Also ich nehme da auf, deswegen habe ich gesagt, bis gleich, aber ciao. Weil, äh, abonniert und so, ne? Kalt. Tschüss. <lacht>